haben hier den nachfolgenden Funktionsgraph gegeben und die Funktionsgleichung dazu kennen wir auch. Und unsere Aufgabe besteht darin, die sogenannten Nullstellen zu bestimmen. Die Nullstellen kennt ihr wahrscheinlich noch auch von den linearen Funktionen. Ähm, wer das nicht mehr weiß, die Nullstellen sind genau an der Stelle, wo der Funktionsgraph die x-Achse schneidet. Also wir haben hier eine Nullstelle und wir haben hier drüben eine Nullstelle. So, was ihr wahrscheinlich auch noch wisst von den linearen Funktionen, der y-Wert bei den Nullstellen, der ist immer gleich 0. Also das kann ich mir schon mal aufschreiben, der y-Wert ist 0. So, und wenn wir jetzt berechnen wollen, wo dieser rote Funktionsgraph die x-Achse trifft, dann muss ich einfach die Funktionsgleichung nehmen. Und für y setze ich jetzt die Zahlen 0 ein. Also das ist mein Ansatz, mein allgemeiner Ansatz, wenn ich Nullstellen berechnen möchte. Soweit ist das genau wie bei den linearen Funktionen auch. Jetzt ähm, ändert sich aber ein kleines bisschen was. Wir haben hier jetzt nämlich eine sogenannte gemischt quadratische Gleichung. Was bedeutet das? Wir haben hier x2, wir haben x und wir haben eine absolute Zahl drin vorkommen. Diese Gleichung kann ich nicht, wie ihr das bisher kennt, einfach mit Hilfe von Äquivalenzumformungen nach x auflösen. Also, wir können wir mal probieren. Zum Beispiel könnte ich sagen, wir bringen mal die 3 auf die andere Seite. Dann steht hier x2 minus 2x. So und jetzt? Hm, vielleicht minus 2x machen. Ja, aber irgendwie, also wir können da zwar hin und her rechnen, aber wir schaffen es einfach nicht, diese Gleichung nach x aufzulösen. Dafür gibt es jetzt aber eine Lösungsformel, die vielen vielleicht unter dem Namen Mitternachtsformel bekannt ist. Und genau die findet ihr bei euch in der Merkhilfe. Und ich zeige euch das mal ganz kurz. Also die Lösungsformel die steht hier. x1,2 heißt es. Und dann hat mir hier so ein, ja, eine ziemlich lange Formel. Und genau, die nennt sich Mitternachtsformel. Ich übernehme die mal ganz kurz und dann rechnen wir das mal mit der aus. Warum heißt diese Lösungsformel auch Mitternachtsformel? Ähm, die, die Geschichte besagt, dass diese Formel so unfassbar wichtig für die Mathematik ist, dass wenn euch euer Mathelehrer mitternachts anruft oder eure Mathelehrerin, dann müsst ihr diese Formel runterbeten können, weil die einfach so unendlich wichtig ist. So, wir gehen das mal ein kleines Stückchen durch. Warum steht hier x1,2? Das bedeutet einfach, es kann sein, dass hier zwei Lösungen rauskommen. Wenn wir das auf unsere Aufgabe beziehen, dann weiß ich auch schon, da müssen zwei Lösungen rauskommen, weil es gibt ja zwei Nullstellen. Deshalb kürzt man das ab mit x1,2. So und anschließend besteht die Aufgabe einfach erstmal wieder darin herauszufinden, ähm, was ist denn mein a, mein b und mein c. Also wir haben ja gelernt, das a steht immer vor dem x2. Ich zeige es euch nochmal kurz in der Formelsammlung. Also das a steht vor dem x2, b vor dem x und c steht alleine. Okay. Also weiß ich schon mal, mein klein a ist 0. Oh. Stimmt nicht. Klassischer Fehler. Hier steht eine 1 davor. Da steht einmal x2. Also weiß ich, a ist 1. Dann b. Überleg doch mal kurz selber. Auch hier passiert nämlich ganz häufig ein Fehler. B ist nicht einfach nur 2, sondern B ist minus 2. Also ihr müsst die Vorzeichen da mitnehmen. Und dann gibt es noch C, da nehme ich auch das Vorzeichen mit. Das ist minus 3. So, wenn ich das geschafft habe, kann ich diese ganzen Größen in meine Mitternachtsformel einsetzen. x12 ist gleich. So, das Minus muss ich von oben auf jeden Fall mitnehmen. Dann minus 2. Weil b ist ja minus 2. So, jetzt kommt hier das Rechenzeichen plus minus. Da gehen wir nachher nochmal kurz darauf ein, was das bedeutet. Und schreiben hier die Wurzel aus. b². Achtet unbedingt darauf, wenn ihr hier eine negative Zahl habt, müsstet ihr es in die Klammer schreiben. Sonst kann das euer Taschenrechner später nicht berechnen. Okay, minus 4 mal a ist 1, c schreiben wir wieder in eine Klammer, negative Zahl. So, und das Ganze teilen wir durch 2 mal 1. Wer möchte, kann das jetzt natürlich im ähm, Kopf ausrechnen, das ist durchaus möglich, ansonsten hilft euch der Taschenrechner. Ich möchte euch hier gleich mal zeigen, wie das im Taschenrechner funktioniert, weil da oftmals Fehler gemacht werden. Also, mal ein bisschen größer, dass ihr das gut seht. Ihr fangt an mit einem Bruchstrich, logischerweise. Und jetzt übernehmen wir einfach mal die minus 2. Okay, und jetzt sind wir an der Stelle in der Gleichung, wo hier steht plus minus. Dieses Symbol hat euer Taschenrechner nicht. Okay, wie ist es dann zu lösen? Das ist relativ simpel. Ihr habt ja am Ende zwei Werte, die rauskommen, x1 und x2. Und jetzt schreibt ihr, wenn ihr x1 berechnen wollt, entweder das Plus oder das Minus hin. Und nachher dann logischerweise das andere Rechenzeichen. Also ich mache das hier jetzt mal mit Plus. Ob das dann x1 oder 2 ist, spielt keine Rolle. Okay, Wurzelzeichen. Minus 2 unbedingt in Klammern schreiben. Minus 4 mal 1 mal minus 3. Und das Ganze teilen wir dann durch 2 mal 1 ergibt 2. Okay. So, dann bekommt ihr hier raus, wenn ist jetzt mal mein x1, 3. Jetzt müsst ihr nicht diese ganze Gleichung erneut in den Taschenrechner eintippen, sondern ihr könnt einfach da navigieren und das Plus ersetzen durch ein Minus. Bei mir am Computer klappt das leider nicht immer, deshalb nicht erschrecken, wenn die Gleichung gleich, gleich weg sein sollte. Okay, hat funktioniert. So, also hier machen wir einfach ein Minus draus. Und dann haben wir unseren x2 Wert. Und der ist in dem Fall Minus 1. Okay, wenn ihr jetzt mal diese berechneten Werte mit der Grafik vergleicht, dann stellt ihr relativ schnell fest, okay, das sind genau unsere beiden Werte, x1 und x2 oder x2 und x1, die Reihenfolge spielt keine Rolle und damit habt ihr auch schon eure beiden Nullstellen berechnet. Wenn wir jetzt noch die vollständigen Koordinaten angeben wollen, dann müssten wir schreiben, dass die eine Nullstelle 3 3'0 ist dieses 0 hier ist mein y-Wert und den habe ich ja zu Beginn festgelegt. y muss 0 sein. Und der x-Wert ist in dem Fall halt x1. So, und dann haben wir noch die zweite Nullstelle mit 3 3'0. Auch hier wieder den y-Wert haben wir hier oben festgelegt. Er muss 0 sein. Sonst wären es logischerweise auch keine Nullstellen. Hm. So, und hier unser x2. Okay, das war mal der Einstieg zum Thema Nullstellen. Wir machen da aber gleich noch ein bisschen weiter, weil es noch Aufgabentypen gibt. Da muss man ein kleines bisschen anders denken. Und zwar, wie wäre das denn, wenn ich diesen Funktionsgraph habe? Also 2x hoch 2 plus 4x plus 2. Wo sind meine Nullstellen? Also auch hier, hm, vielleicht erstmal ein bisschen fragwürdig, aber die Nullstelle ist da, wo der Funktionsgraf auf die x-Achse trifft. In dem Fall berührt der Funktionsgraf die x-Achse nur. Sie wird nicht geschnitten, trotzdem nennt man das hier die Nullstelle. Drückt doch mal auf Pause und versucht die Nullstelle mit Hilfe der Mitternachtsformel zu berechnen. Wir schauen uns dann gleich gemeinsam die Lösung an. Okay, also im ersten Schritt übernehme ich mal die Funktionsgleichung. Und wenn wir die Nullstellen berechnen wollen, ganz arg wichtig, müsst ihr unbedingt hinschreiben, y ist gleich 0. Ich sehe es auch letzten Endes in meiner Formelsammlung so ein Stückchen hier hinten drin. y muss 0 sein für die Nullstellen. Okay. Also, irgendwo hinschreiben, y gleich 0. Und dann dürft ihr schreiben, 0 ist gleich und so weiter. Nächster Schritt. Wir finden raus, was ist a, b und c. Das ist a, das ist b, das ist c. Dann brauchen wir jetzt unsere Lösungsformel, die Mitternachtsformel. Okay, dann schnappt euch den Taschenrechner, tippt alle Werte ein oder versucht es mal im Kopf zu rechnen. Das ist eine typische Aufgabe für den Kopfrechenteil, wenn ihr auf der Wirtschaftsschule seid. Auch auf der Boss in der Vorklasse ähm, wird sowas von euch verlangt, dass ihr das ohne Taschenrechner schafft. Ist aber auch gar nicht so wild. Wir machen das mal in Ruhe. 4 hoch 2 ergibt 16. 4 mal 4. Und dann steht hinten 4 mal 2 mal 2. Einfach 8 mal 2 ergibt auch 16. So, geteilt durch 2 mal a ist 4. Okay, dann kann ich im nächsten Schritt ja berechnen, was unter der Wurzel steht. 16 minus 16 ergibt 0 und die Wurzel aus 0 ist auch wieder 0. Also bleibt jetzt hier an der Stelle übrig 4 plus minus 0 geteilt durch 4. Das plus minus 0 kann ich weglassen, weil also ob ich zu einer Zahl 0 addiere oder subtrahiere, spielt ja keine Rolle. So, jetzt heißt, das heißt, jetzt rechnet er einfach minus 4 geteilt durch 4 und das ergibt minus 1. Das ist weiterhin x1,2 weil man hier von einer sogenannten doppelten Nullstelle spricht. Also, das heißt einfach, der Funktionsgraph berührt und verlässt die x-Achse wieder, deshalb nennt man das eine sogenannte doppelte Nullstelle und die ist eben bei minus 1. Wenn ihr jetzt noch die Koordinaten angeben wollt, dann würdet ihr schreiben, minus 1 und der y-Wert, haben wir hier oben festgelegt, ist 0. So, also es gibt tatsächlich auch Funktionsgrafen, die nur, die nur eine Nullstellen haben. Dann zeige ich euch noch einen dritten Typ. Und zwar diesen Funktionsgraf. Ich meine, das ist relativ offensichtlich, dass es hier keine Nullstellen geben kann. Also der Funktionsgraf schneidet oder berührt die x-Achse niemals. Der haut ja hier nach oben ins Unendliche ab. Das Ganze kann ich aber auch rechnerisch beweisen, und ich gehe dabei überhaupt nicht anders vor, als bisher auch. Also ich schreibe mir meine Funktionsgleichung auf. Setze für y gleich 0 ein. Dann brauche ich die Mitternachtsformel. Ich kürze es hier mal ab. Ich schreibe die Mitternachtsformel nicht auf, sondern ich setze direkt ein. So, dann könnt ihr jetzt entweder den taschenrechner hernehmen oder wir versuchen es wieder im kopf also 2 hoch 2 ich ein die 2 hoch 2 ergibt 4 so minus ähm, 4 mal 2 ist 8 mal 3 ist 24 geteilt halt durch 4 so. Jetzt haben wir folgendes: Diesen gelb markierten Teil, den nennt man ups, Diskriminante. So, wenn ich jetzt rechnen würde, die kürzt man ab mit D, 4 minus 24, dann würde da ja rauskommen minus 20. So, jetzt wisst ihr aber auch sicher, dass wir mit unserem Wissen die Wurzel aus einer negativen Zahl nicht ziehen können. Also das geht nicht. Und aus dem Grund weiß ich, es gibt hier für x1, 2 keine Lösung. Also das lässt sich nicht berechnen. Man kann da auch eine leere Lösungsmenge hinschreiben oder die Lösungsmenge ist gleich leer. Also da gibt es verschiedene Arten. Aber was bleiben muss bei euch im Gedächtnis ist, wenn unter der Wurzel was Negatives rauskommt, dann gibt es keine Lösung. Keine Lösung. Und keine Lösung bedeutet keine Schnittstellen mit der x-Achse. Das wird im späteren Verlauf bei den quadratischen Funktionen noch sehr wichtig. Also merkt euch das unbedingt, wenn es keine Lösung gibt, gibt es keine Schnittstellen oder keine Berührstellen. So, ich zeige noch ganz kurz, was passieren würde, wenn ihr das mit einem Taschenrechner gemacht habt, weil da auch viele Schülerinnen und Schüler immer erschrecken und denken, sie haben irgendwas kaputt gemacht. Also ich tippe das mal alles ein. Ich nehme es mal an der Stelle einfach durch das Plus. Unter der Wurzel spare ich mir, schreibe ich schon mal minus 20, das wissen wir, dass das rauskommt. Und unten steht 4. Wenn ihr das eingetippt habt, kam wahrscheinlich bei euch raus, Math Error, also mathematischer Fehler. Und auch wenn ihr diese Meldung bekommt, ist es ein Zeichen für euch, es gibt keine Lösung, es gibt keine Schnittstellen. Gut, dann bekommt ihr jetzt noch ein paar Übungsaufgaben. Berechnet doch mal zu diesen drei Funktionsgleichungen, A, B und C, die Nullstellen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu b. In dieser Funktionsgleichung gibt es nur a und c. Mein kleines b ist 0. Nur so als Tipp. Okay, ich wünsche euch viel Erfolg und die Lösungen kommen gleich. Also für Teilaufgabe a. Da kann ich festlegen, was mein a, b und c ist, also minus 2, 3 und 1. Und dann setze ich für y gleich 0 ein. Okay, ähm, dann brauchen wir die Mitternachtsformel. Ich spare mir das aufschreiben, sondern ich setze direkt ein. Dann schnappe ich mir den Taschenrechner. 3 auf 2 ergibt 9. Minus 4 mal minus 2. 1, das kann ich weglassen, weil einmal irgendwas ergibt das gleiche. Und geteilt durch 2 mal minus 2 ist minus 4. So, da bekommen wir raus für x1, das ist durchaus möglich, dass da auch mal so etwas krummere Zahlen rauskommen, 0,28 ungefähr. Wenn ich jetzt x2 berechnen möchte, muss ich eben das Vorzeichen ändern, da wo das Plus-Minus steht. Und jetzt ein Minus hin. Und dann ist x2 bei 1,78. So, wenn ihr wollt, könnt ihr euch den Funktionsgraf auch zeichnen. Das Programm, mit dem ich das mache, das ist kostenlos. Da könnt ihr einfach in den Browser eingeben, geogebra.org. Geogebra. Geo Und dort kann ich einfach immer diese Funktionsgleichungen eingeben. Und dann zeichnet mir das Programm automatisch den Funktionsgraph Und ich sehe hier meine Nullstellen. Die sind hier und hier. Und es kommt mit unserer Lösung leider überhaupt gar nicht hin, weil ich... Ah, ich habe hier einen Fehler auch beim Eingeben. Also, so, da steht plus 3x. Okay, jetzt stimmt's. Also Funktionsgleichung, Nullstellen ist minus 0,28 und plus 1,78. Das Zeichnen gibt einem immer noch so ein bisschen Sicherheit, ob man das richtig gerechnet hat oder nicht. Deshalb mache ich das eigentlich immer ganz gerne. Okay, ähm, Teilaufgabe b. y ist gleich x² minus 2. Wir wollen die Nullstellen berechnen. y gleich 0. So, ähm. Diese Gleichung kann ich jetzt auf zwei Möglichkeiten lösen, entweder mit der Mitternachtsformel, wie wir es bisher gemacht haben, oder ich will euch hier an der Stelle auch mal einen anderen Weg zeigen, der aber nur geht bei genau diesem Aufgabentyp. Also wenn ihr x x² habt und noch eine absolute Zahl, sprich ihr habt kein normales x. Also wir bringen einfach die 2 auf die andere Seite. Und wenn wir jetzt x haben wollen, dann ziehen wir einfach die Wurzel. Das heißt, x ist die Wurzel aus 2. So, das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich zeichne mal ganz kurz den Funktionsgraf. minus 2 und stelle fest, dass ich hier zwei Lösungen habe, nicht nur eine. Ja, woran liegt das? Es liegt daran, weil, wenn ich jetzt rechnen würde, die Wurzel aus 2 hoch 2 dann würde ich 2 rauskriegen. Also ist meine eine x-Stelle, meine eine Lösung, Wurzel 2. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, eine andere Zahl, die, wenn ich sie hoch 2 nehme, ich 2 erhalte, nämlich die minus die Wurzel aus 2 hoch 2. Ergebe gebe auch 2 und das wäre dann an meiner Stelle x2. Puh, das klingt das alles relativ kompliziert. Ich zeige es euch mal ganz kurz im Taschenrechner, dass ihr mir das auch glaubt. Also, die Wurzel aus 2 ist ungefähr diese Zahl. Wenn ich diese Zahl wieder hoch 2 nehme, dann muss da logischerweise 2 rauskommen. Wenn ich jetzt die negative Wurzel aus 2 habe, also minus Wurzel 2, dann ist es diese Zahl. Und diese Zahl wiederum hoch 2 ergibt auch wieder 2. Das heißt, unsere Lösung muss hier sein, x1 ist gleich die Wurzel aus 2. Oder wer möchte, kann da auch diese, diese Dezimalzahl hinschreiben. Aus 2. Also ungefähr 1,41. Und x2 ist... Die negative Wurzel aus 2, also ungefähr minus 1,41. Und das sind auch, wenn man das sich in dem, dem k nochmal anschaut, genau noch meine beiden Lösungen. So, wenn ihr das mit der Mitternachtsformel gemacht habt, dann müsst ihr darauf achten, dass mein a 1 ist hier, b gibt es nicht, das ist 0 und c ist minus 2. Und wenn ihr diese ganzen Werte einsetzt, dann kommt ihr hier ja auf genau die gleiche Lösung. Okay, so dann sind wir schon bei der dritten Übungsaufgabe angelangt, Übungsaufgabe C. Wir wollen die Nullstellen berechnen, Y gleich 0. a, b und c bestimmen, b ist nicht 0, sondern b ist in dem Fall 1 und c ist 3. Dann brauchen wir die Mitternachtsformel. Und wir teilen das Ganze durch 2 mal a. Also durch 2 mal 2. Ähm, könnt ihr jetzt in den Taschenrechner eintippen. Oder wir kürzen es ein kleines Stückchen ab. Wenn ich mir die Diskriminante anschaue, dann habe ich da schon so ein ungutes Gefühl, weil ich weiß, ähm, Diskriminante, C1 hoch 2 ergibt 1. Minus 4 mal 2 ist 8, mal 3 ist 24 ist also minus 23. Und da die Diskriminante jetzt negativ ist, kann man dann auch so hinschreiben, ähm, da D negativ heißt kleiner als 0 ist, folgt daraus keine Lösung. Oder eben keine Nullstellen. Auch das schauen wir uns nochmal ganz kurz grafisch an. Also der Funktionsgraf ist irgendwo hier oben und da habe ich ganz offensichtlich keine Lösungen. So, das Thema Nullstellenberechnung, Auflösen von diesen quadratischen Gleichungen, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Übt da so viel wie ihr könnt. Es gibt wahnsinnig viele gute Übungsaufgaben, könnt ihr einfach mal eingeben bei Google oder bei YouTube. Quadratische Gleichungen lösen, Nullstellen berechnen, das braucht man ganz häufig. Sowohl in der Wirtschaftsschule als auch in der FOSPOS, das wird euch begleiten bis ins Abitur. Deshalb hoffe ich, dass ihr hier ein bisschen was gelernt habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.